Ja, guten Morgen! So, Heute geht es uh, wieder mal eine Gewaltstour Nein, mal schauen. Uh, 155 Kilometer von Kronfurt nach Söding uh, Ich fahre über die Südroute, über Lavamünd und über Travograd über Slowenien und möchte dann über den Radlpost drüber weil ich glaube über Back und Uh, Sobert und so, das ist einfach zu hoch. Das Schaffen hat nicht mehr um die Jahreszeit. Es ist der uh, 19. Dezember heute. Ja. Und ja, schauen wir mal wie weit das mal kommen. Also wenn Sie wissen, wo ich habe es schaffen, Antrag. Bleibt bei dem Video dabei. So, los geht's von Klagenfurt nach Söding bei Graz, Moskirchen, die Nase läuft, ich bin nach wie vor extrem verkühlt, werden wir ja jetzt natürlich auch heute in Kansterweise Weise irgendwie umbringen, jetzt während dem Fahren sage jetzt einmal. Schauen mal. jetzt einmal mit Google Maps. Ah, das zieht sich da aus Kiongfurt raus, das glaubt man gar nicht, ah, wie lange das man da rausbracht. Aber jetzt bin ich zumindest einmal aus der sag ich einmal, verkehrsreichen Innenstadt-Gegend weg. Und schaut euch das schöne Winterpanorama an, was da im Hintergrund ist. Super wäre natürlich, wenn ein bisschen Sonne rauskommt und da hätte man natürlich heute von der Reichweite her ein bisschen helfen. Ich fahre jetzt auch mit einer kleineren Einstellung, das heißt die fahre so zwischen 20 und 21 h Da ist er meiner Meinung nach am effektivsten. Tritt schätze ich so mit 70 Watt mit, also nicht wirklich äh, Extrem, aber ihr seht ja, wie er da super trotzdem 17 km/h. Ja, und jetzt geht's dann schön langsam in die Pampa Richtung Lavamünd. Ich freue mich schon auf einen warmen Tee. <lacht> Ja, das finde ich voll super da in Kärnten. Entlang der Bahn draußen ist die, die ist nur für Anrainerverkehr und für Radfahrer offen. Es folgt voll gemütlich fahren. Also im Sommer ist das sicher ein Hammer. Da kannst du richtig gemütlich eben dahin großen. Jetzt im Winter natürlich ist es auch irgendwie cool. Ja. Aber es ist halt ein bisschen trostloser. ja naja, je nachdem. Meine Batterie-Management-System-App funktioniert irgendwie auch nicht. Kommt keinen so gut Mal schauen, wenn ich dann Pause mache. Was für einen Ladestand, das ich habe. Und was für, äh, mal, ob die Photovoltaik was runterbringt. Ja, ein bisschen was wird sie produzieren. Oh oh, da geht jetzt über die Brücke und die sind extrem eisig, was mir so aufgefallen ist. Ja, die ist auch wieder zugefroren. Oh, shit. Nein, für den Anlänger selber ist das kein Problem, aber fürs Radl. Ja, geht aber der Schiebehilfe schon langsam drüber. Zum Glück geht es auch einmal mit diesen Abgrenzungen aus. da kommt man immer flutscht man schön durch mit dem Torturbo. Also viel brater sollte er nicht mehr sein ich glaube mit einem Meter bist du ganz gut bedient vielleicht Meter 5 oder so schauen wir mal wie die nächste Plattform wird die wird ein bisschen brater werden, weil die Reifen, die Räder außen und sein werden der Dordur wird er ja dann mit einer neuen Plattform verheiratet da bin ich schon echt gespannt drauf so, weiter geht's so, jetzt gibt es eine kurze Trinkpause und muss meine Apps neu starten, ich kriege da irgendwie keine Bluetooth-Verbindungen sammeln die Nasen rinnt nach wie vor, warm ist nicht wirklich, es hat glaube ich minus 2 Grad aber die ersten 10 Kilometer von 150 habe ich schon geschafft. Ja, spannend, spannend, spannend. Ich ja, radel da sind mit 22 kmh h dahin. In Schlauer Münd habe ich noch 43 km Ja, ich sag einmal, ich schaue, jetzt. ich schau das jetzt natürlich ein bisschen Energie sparen davor. Also, ich schaue, dass ich immer so unter 200 Watt bleibt. Äh, Im Sommer, wenn die Photovoltaik da jetzt 200 Watt schaufelt, ist mir das natürlich wurscht. Aber jetzt produziert sie gar nichts. Vielleicht 30 Watt oder so. Was natürlich minimal ist. Ja, muss man im Winter halt natürlich ein bisschen Energie sparen da vorne und das ist meiner Meinung nach eben bei so 22 km/h mit dem Tour -Turbo. Oh. Good morning Guten Morgen, schönes Pferd. Das ist aber trotzdem noch bergauf, noch immer super Unterstützung. Man schaut ich fahre da mit 18 km/h. Jetzt habe ich schon ziemlich bergauf. Also man merkt schon dass man da im Hintergrund was schiebt. Was natürlich voll geil ist. wäre super wenn ich bis Rale kommen würde. und dort gibt es anscheinend irgendwo Steckdosen zum Aufladen und wenn ihr mich dann dort anstecken könnt 50% würde ich wahrscheinlich nicht schaffen ja, schauen wir mal Ja, da kann man schon ein bisschen mit. Ja, bis zum Klabiner habe ich es ja schon mal geschafft. Also. Das ist nicht der Klebeiner da, das ist die Trau. Und ah, die Schwäne sind auch fleißig unterwegs, wow, das war das noch recht viel. Und ja, sind noch 3-4 Kilometer bis zum Klebeiner Mal schauen, wo ich da jetzt entlang fahre. Das Kollege, der tut lohnen. Ah, da wäre ein Rad weg also Da ist jetzt wieder eine nette Steigung auf, ich. ich würde echt gerne wissen, die ganzen Kollegen die das mit dem E-Bike ziehen den Wohnwagen. Gut, mein Wohnwagen hat jetzt natürlich aufgrund der Antriebe des Akkus des Großen Gut, kann man nicht so sagen, weil die meisten haben dann hinten noch einen Akku drinnen Vielleicht 20 Kilo mehr Und würde mich echt interessieren, wie sie das Ganze da mit einem E-Bike verhält und das ganze Gewicht da hinten aufziehen muss Und mein Kino da, gibt halt schon wieder Gas. Das ist angenehm, sag ich mal. Ich habe mit einem normalen nur mit dem Radl, das ist auch nicht so einfach. Hirschen. So. 38 km noch ein bisschen auch nicht. Na, bravo, das war jetzt irgendwie nicht ausgemacht, dass ich da auf, auf einer Eispiste fahre. Google Maps hat da anscheinend ein paar die Ja, Natürlich die Wetterbedingungen haben sie nicht drinnen, ist klar. Was aber natürlich wieder positiv ist, dass ich da rein elektrisch bremsen kann. Weil wenn ich da mit dem Radl bremsen muss, bin ich natürlich bin ich sofort weg. Jetzt fahren wir da keine Lust, dass wir da heute aufbieren. Ah, und das Kind hat einmal jetzt ja schon wieder zwischendurch unglaublich eigentlich ja ja jetzt hast du so lange Ruhe gegeben jetzt fangen wir wieder an so interessant wo man da wo wir mit der wieder eurem Kurven lassen. Ist schon wieder fast undeierlich. Oh oh, eisig. mit der Schiebehilfe schenkt mütlich, da rasch im lassen geht das und jetzt? es ist natürlich super scheiße da weil Geschwindigkeit kannst du da halt auch keine machen aber vielleicht habe ich Glück und davon geht wieder Asphaltiert das asphaltiert es weiter. Nö, schaut nicht so aus. Langsam fahren Staub. Jawohl, oder? Was ist das für Straßen? Schwer zum sagen. Ich glaube ich staub haben wir als Körper bleiben. Ja aber jedenfalls ist es wieder ein Härtetest für den Tor Turbo. Ich da jetzt ein Schweinersee oder ist das die. Ah ist noch die Trau... Bravo. Das hat sich ausgezahlt Bitte wieder. Aber ah, was wir da natürlich machen könnten, wäre ein Fotostopp. Ah. Ja. Was tut man nicht, dass man irgendwo andere Perspektiven mal zusammenbringt? <lacht> <lacht> <lacht> alleinig ist das natürlich immer sehr mühsam, also immer so irgendwie, uh, mein, wie soll ich das sagen, Respekt zollen den YouTubern, die sich wirklich einmal die Arbeit antun für die, sag ich mal, Fans verschiedene Perspektiven zu schaffen. Uh. Du kannst natürlich immer irgendwo hinlatschen wenn du lange unterwegs bist und das Kameraequipment vorher aufstellen, nachher wiederholen gehen. Ja, jedenfalls ich seht ich bin da in der kompletten Einöde unterwegs und es ist sehr eisig, das gewusst, war da natürlich nicht gefahren, aber ich habe da jetzt Google Maps vertraut, da hat das als Radweg drinnen, ich mein, im Sommer super im Winter jetzt natürlich bei den eisigen Verhältnissen, der ein bisschen gefährlich hätte ich jetzt einmal behauptet. So, jetzt werde ich die Kamera wieder verstauen und dann geht es weiter.